Liebes Kinderpalliativzentrum, meine allerherzigsten Glückwünsche zum 10. Geburtstag, wobei das wichtigste, was in dir steckt, nämlich deine Idee und deine Vision, genau genommen schon etwas älter sind und erfreulicherweise vor zehn Jahren diesen festen Ort bekommen haben. Im Rückblick bin ich erstaunt, was in dir und aus dir heraus von vielen Menschen bewegt werden konnte und habe einige Bilder von Menschen im Kopf, für die du hilfreich sein konntest. Ich bin froh, dass du mit deiner Idee nicht in diesen Mauern stecken geblieben bist, sondern dass jeder, der dich kennengelernt hat, diese Idee mit vollem Herzen weitertragen kann. Und das wünsche ich auch für die Zukunft, dass es viele Menschen gibt, die diese Idee weitertragen. Und wer weiß, wenn dieser Ballon mit deiner Idee als nächstes ansteht.